Meine liebe, treue YouTube-Fangemeinde, ich bin total gerührt von den vielen, vielen lieben Kommentaren, von dem Interesse, von den Komplimenten, die ihr macht und äh, ich freue mich auch immer über Anregungen und ich hatte eigentlich gar nicht vor, an Valentin ein Video noch zu machen, da es ja diese Reihe gab mit den vier Videos, aber... Wir haben heute so viele schöne Blumensträuße gebunden und hatten so tolle Blumen im Laden, dass ich die einfach zeigen musste. Und ich zeige euch jetzt ganz viele Arbeiten, die wir gemacht haben. Beschrifte auch die Blumenarten. Und ich glaube, es gibt wieder sehr, sehr viele Anregungen für Sträuße, für die Videos. Ja, Schaut einfach rein und genießt es. Und ich hatte heute keine Zeit, was zu erklären, weil wir mussten einfach produzieren und wir mussten die Aufträge und die vielen, vielen Bestellungen unserer lieben Kunden abarbeiten. Und wir hatten so viele Bestellungen, dass ich im Moment sogar täglich einkaufen muss. Aber es freut mich alles total und ich mache das sehr, sehr gerne. Es sind unheimlich lange Tage, natürlich mit morgens Groß, Großmarkt und bis abends auch die Blumen auch alle weggebracht sind. Es ist, ist eine ganz tolle Bestätigung und ja in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Valentinstag, viel Spaß beim Schauen und bis bald. Ich freue mich wieder über ganz viele ja, Ideen, Anregungen. Ihr habt mir schon Tolle Inputs gegeben. Viel Spaß! Ooh. <laughs>